– Moin, ich bin Adi. – Ich bin Lorisana. <lacht> Und wir sind zwei Schweizer in Berlin. Wieso machst du das überhaupt? Ich wollte einfach eigentlich will, die Herausforderung annehmen und sagen, okay, ich versuche es. Und ich bin so ein überrascht von mir selber und deswegen Aha. habe ich es auch angenommen. Wo bist du überrascht von dir? Was live angeht, vor allem was klassisch angeht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gefällt. Es ist, sie haben es eigentlich sehr gut anpasst. Es ist so ein klassisch und das ist, was ich eigentlich mache. Es ist sehr authentisch bleiben. Du hast ja gesagt, es ist eine Challenge für dich. Was ist denn genau die Challenge für dich? Das Klassische gemischt auf meine Songs. Ich glaube eher das. Mhm. Wie ist jetzt der Stand? Wird's noch besser oder bist du so auf dem Stand, dass du sagen, jetzt es ist, ja ist schon gut? Es ist Es ist besser, als wir gedacht haben, für den zweiten Tag. Aber ähm, wie du eben gesagt hast, es wird nochmal ein anderes Gefühl, wenn das Orchester da ist und wenn man nochmal die Generalprobe hat und wenn man alles nochmal so ein bisschen äh, live miterlebt. Ich glaube, das wird alles noch viel krasser. Kommt vorbei, in Luzern, im KQL, es wird grossartig. <lacht> ich sag dir jetzt einfach äh, entweder oder und du sagst wieso und was. Liveband oder DJ? Äh, Liveband. Ich weiß nicht, es <lacht> ist viel krasser einfach. UFO oder Kappi? Kapital Bra oder UFO. Gut, wir gehen zu den nächsten. Berlin oder Emmenbrück? Emmenbrück, alter. Sein Name ja. Brück oder Emmenbrück? Emmenbrück ist. Safe. Lori oder Loredana? Lori. Wieso? Kürzer, angenehmer und schneller. Safe. Sagen doch alle Leute Lori? Safe. Nehmen ich Deutschrap oder Rap? Jetzt darfst du nicht Falsches sagen. Ja, bro, ich, das erste Mal, wenn ich wirklich sage, beides. Wirklich? Ja, ich Weil liebe Wend. Schweizerdeutsch. Aber nur beim EHC und Senn. Bargeld oder Cash? Hä? Hey. Bargeld <lacht> oder Karte? Festival oder eigenes Konzert? Eigenes Konzert. Natur oder Stadt? Natur. Wieso? Ich oh, ist mich sehen, Bro. Jeans oder Jogginghose? Ähm, Jogginghosen. Kann ich verstehen. Sneaker oder High Heels? Sneaker, Bro. Was ist das für eine Frage? Ich weiß. nicht. Alter, direkt weg. nicht. Vielleicht kommst du im KKL mit High Heels? Nein, so Nein, niemals. Also du, es kann schon so Nein, Ich kann schon <lacht> ein paar Mal an, wenn es nötig ist. Weil das so aussehen muss. Aber sehr, sehr selten. Ja. Sehr selten. Fahren oder gefahren werden? Gefahren. Gefahren selber. Ich bin absoluter Fahrer, Bro. In der Schweiz mit 120? Sehr schnell. In der Schweiz mit 180? Nein. <lacht> lieber das Interview oder lieber nicht? Das Interview. Lieber nicht das Interview. Gut, das lass ich sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.